Leute, willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute zeige ich euch wieder ein Experiment. Für das Experiment braucht ihr einen Löffel Wasser, ein Messer, einen Teller, eine Kartoffelreibe, Öl, Marmeladenglas und natürlich eine Karotte. Als erstes nehmt ihr euch das Messer und schneidet euch ein Stück von der Karotte ab. Sobald ihr das getan habt, nehmt ihr euch den Teller und die Kartoffelreibe. Jetzt reibt ihr die Karotte an der feinsten Stelle von der Reibe ab. Bei mir geht das nur so schnell, weil ich das schon ein bisschen Übung drin habe, aber ja. Jetzt bin ich fertig damit. Jetzt nehme ich mir das Wasser und tue es in das Marmeladenglas muss nicht zu viel sein, aber auch nicht zu wenig. Ungefähr so ist gut. Ja, passt schon. Jetzt jetzt kommen da zwei bis drei Esslöffel Öl rein. Ich schalte dann mein Öl auf. Ich finde, das sieht richtig lustig aus, wenn das unter Wasser geht. Und der dritte Löffel. sieht man das schon ein bisschen die Ölschicht. Jetzt nehmen wir uns unsere Karotten und tun sie da auch rein. auf jeden Fall genug Karotten, vielleicht sogar ein bisschen zu viel. das schreibe ich das zu. Und jetzt heißt es erstmal erst schütteln. So, jetzt habe ich das geschüttelt. Und jetzt brauche ich einfach nur warten und gucken, was passiert. Wenn es euch gefallen hat, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da und abonniert doch meinen Kanal für mehr Videos. Tschüss!